am Wandern. Die Schneeflocken wie Plumme vom Himmel gefallen. Du saut's, hanna an Fenster ein Königin an wird gebitzt. Und wie sie so gebitzt wird, an der Schneeflocke noch geguckt wird Au, oh, au, oh, au! Oh, da pickt sie sich an den Fanger oh. Au! An drei Trübsen Blut landen am Schnee. Und oh, weil der Trau an dem Weißen so schön ausgesehen hat, durch sie, es wünsche mir kommt so weiß wie Schnee, so rote wie Blut und so also brung wie das Holz von meiner Bützkast. Da können sie ihren Wunsch an einer Erfüllung gehen, Sie als schwanger ging, ihre Bauern immer mit Dick gehen. Und Sie hat ein kleines Mädchen ob die Welt gesagt. Dat wo weise wie Schnee, dat Backe rode wie Blut, an hoher, so dunkel wie Tolz von der Bitzkast. An ihr wird sie hut Schneewitsche genannt. Me kurz, nur dem de Puppelchen ob der Welt vor, aus der Königin gestorben. Ejo aus Vergangen. An der König hat sie eine neue Frau geholen. Das war ein ganz schönes Frau. Aber sie war böse und jalous a, a konnte nicht tun, wann sie nicht mehr sie wie sie. Sie hat ein Spiegel. An dem hat sie sich schon geguckt, an den Spiegel gefroht. Spiegel, Spiegel, so maret, wenn das die schönste Frau Götz? Dir wusstet, Madame Königin, dir sind die schönste ihrs <lacht> ha! <lacht> Dann hat sie sich gefreut, weil sie wusste, dass der Spiegelgift vorgezogen ist. Die Schneewittchen, Schneewitsche noch was gewusst an der Saaldech, mein Scheigin. Und wie zu viel hat. Da wird mein Schein wie ein kleines Dach. Und mein Schein wie die Königin selber. Weil wenn die ihre Spiegel gefroht tut, Spische, spische, so Marret, wen die schönste Freditgötz. Dir fürstet, Madame Königin, dir sind die schönste Jeschgezin. <lacht> Aber Schneewitschen, ach nach <lacht> tausend Mal schein. Oh nee, Schneewitschen soll mee schein, sie wirst. Oh, ich muss schnell wieder losgehen. Ja, ja. Ja, geht mit dem Kant raus an der Busch an da müsste es Als Beweis bringst du mal singen long lang und ein bisschen matt. Der Ja hat der Königin ein den voll schön an Nass. Mam um Schneewittchen an um den Busch gegangen. Sein Schwert voll Tulle wie dem Schneewittchen durchs Herz zu Bure, so Schneewittchen. Oh, liebe Jäger, los mir mein Leben, ich will an der Büsch schlafen und nie mehr heimkommen. Der Jäger hat Matli mit dem schönen Mädchen noch Okay, hier ist zurück bei Schloss gangen. Lowo Schneewitchen, allein am Busch und tut gefahrt. Oh. Will der, der sie kommen. Mehr het kein Himmelbis g'dun. Hat das Geläver, Geläv, invasive Birger. Bis sie doof ist. Bei ein heiss, Häuschen kommers. Da wurde ein Tier geklappt. Tut aber keinen gemacht? Und dann ist sie An dem Haus war alles ganz ring und klang. Da wurden die gedeckt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tellern. Sieben Teller, äh Becher, sieben Forschetten und 7 Messer. Da hat von allen Tellern ein bisschen Gieß und hat es einen Becher in den Schluck getrunken, für keine Molle zu waschen oder zu trinken. Und dann fuhren mit, mit die Potteschen, die waren alle so klein. just das sieben, das war gerade gut. Da wurde es ein Struggler und er ist auch gleich angeschlafen. Kurz da noch Kommentare vom Haus sehen. Dat sind die 1 2 3 4 5 6 7 Zwergen. Am Dach giesi an Bier ja no gold, an no eisegruven. O oh, sie und derck gemickt, das etb's nit normal wär. Wen hut vom männem Taller schick ies, wen hut das männem Bascher gedrunk, sie so so männem Stuhl. Auf wä schlieft am männem Bett. Warte scheint, Mädchen? Psst, auch noch sie geschlafen? Die sieben Decke badet, liezt sich all Stunden bei den anderen. so kriegen sie alle büsse Schlaf. Meins, wo ne Witzin erwacht? Ha feiert. Ah, wie sind ihr dann? Ma, mir sind die sieben Zwergen. Mir wie, wie bast du dann? Und du nöd schon gezielt dass es dann durch da wäre und dass ein Biss Stiefmamm hat voll tot machen lassen, und dass es nur kein Duhemmi hat. Dürf dich vielleicht bei ihr schwannenbleiben? bleiben. <lacht> oh ja. Oh, du könntest als ja vielleicht wissen, am Staat helfen, bis kochen, ein paar strecken, Ähm, die wisst ja dass ich eine Prinzessin bin, und hat noch nie Gemäht und, ma, da probierst du eben, Und so, wie sie es gemacht. Moines, sind Zwergen an die Bier schaffen gegangen? Und Schneewittchen hast du heimbleiben, und du het probiert, de zu machen. Hm. Der Jäger hat eine Wee für das Schloss von der Königin. Er wollte ja geschossen. Er hat da die Lunge rausgeholt und hat der Königin zerweiht. Königin hat mit Genuss gegessen. <lacht> er hat ihre Spiegel gefroht. Wieschelt, wieschelt so machen, wenn es die schönste Freude gibt. Die Böste, Madame Königin, die sind die schönste gesehen. <lacht> Aber Schneewittchen hm. bei den sieben Zwergen am Bösch, es hm. nach tausend mehr schein Oh, der Jäger yeah, hat mich Ich muss die Sache selber holen. Sie an Sie haben ihre Kleider schaf gegangen. Sie hat Rimmer immer zu seinem Gesicht. Und dann hat sie sich verklet. Das, ich wollte an halt frau. Und die sieben Bier bei taus von der sieben Zwerge gegangen. Schau immer zu verkaufen. Schau immer zu verkaufen. Oh, die Rose! Aber schön! Jo, ja, den hätte ich gegeben. Da komm, ein spannender Name. Die Eile hat sich schon an die Schneewitsche gestalt. Sie hat den rausgeholt und Teil gestreckt. Und so fass zugezogen, dass die Schneewitsche keine Luft mehr kriegt Und ihm gefallen hat. <lacht> oh. Als sie aus ihrem Trick bei hier das Schloss, gell. <lacht> Schneewittchen! Schneewittchen! Was ist denn immer los? Oh, sie fanden drin Er machen ihn Oh, und Schneewittchen. Könnt ihr ihm Schneewittchen, wie war das dan? du dann? Mö, du warst wenige alle fragen. Mö, Schneewittchen, das war doch anderer wie dich bei Stiefmamm. Du musst besser aufpassen, an der es kein mich Schneewittchen versprichtet Mö, muss ein Zwergen nach vorem im Schaffen gehen, an hat, unsere also er lang do heim. Die Base königin guckt sich für alle Mäuens am Spiegel auf Ried. Spieselt, Spieselt, so wenn es die schönste Fredit geht. Die Füste, Madame Königin, dir sind die schönste Geschgesin. Aber Schlewittchen hm. bei der sieben Zwergen am Busch, hm. nach tausendmal mehr hm. Nee. Oh, lo muss ich, oh, muss ich man nach einer anderer Falle losen. Oh. Sie has an ihre geheime Keller gegangen an Hürde Kamp Kampf verzaubert. Die waren so giftig, dass wenn sie knapp so einen Hohen hat, dann ist er ihn dort umgefallen. Sie wird sich verkleidet, Anders, ich war die sieben Biersche bei das Haus von der sieben Zwerge gegangen. Ein hey, Kamp, ein Biesten zu verkaufen. Nee, nee, lief Madame, ich darf nichts tun holen. Oh, so ein Männer gibt es doch bestimmt kein anständiger Kamp. Komm, ich käme dir den Knetzel mal raus an. Knaps hat sie den Kampf an den Haar. Fällt Schneewittchen Seht, <lacht> Königin, geht zurück bei Hitschloss. <lacht> In den Kampf oh. und hol ihn raus. Und Oh, uh, los, da war ich. Du darfst nicht mehr holen. Auch oh, gut, kein Mensch, raus. hat versprichtet. Ich, den anderen Mäuern, wo sie aber er müsste schaffen gehen, und er müsste ihn allein losen. Als Königin guckt sich wie alle Mäuern so am Spiegel auf Spiegel, Spiegel, so machen, wenn hast du die schönste Freude, die Götze? Die Fürst Madame Königin der sitzt. Die scheinst die ich gesinn. Aber <lacht> <lacht> ah, Schneewittchen, beide sieven Zwergen am Bösch, hast nach tausendmal mehr Schein. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Uh, Hallo, lass nicht mir etwas aufwählen. A oh, Wannebösch mein Egentliebe kostet. Oh. Sie hext ein Apel, den er so auf der Ruh der Seite so giftig, dass er direkt auf dem Feld von ihm dabei ist, ob der Gringer über ihn nicht. Sie verklebt sich als ihm, als Bauernfrau geht, über die sieben Birge bei dem Haus von der sieben Zwerge. Schein Appel zu verkaufen. Schein, a gut Appel zu verkaufen. Nee, nee, madame. Geht fort, geht fort. Ich darf nicht dünnholen. A keine Rallosen. Was dann? Was färts du dann? Mengst du den Appel wie giftisch? Hi, <lacht> hey, ich an zwei. Die ringeberg jössen isch. Muuuuh. Mm. Die rode nas wie das Dösch. Witschen da hat gesagt, oh, kann es nicht wieder stehen und an die roten Bege vom Äppel, mit Knaps hat er der Sticket und von am Mund fällt de tot. Um. <lacht> ja, weiß wie schnee rot wie blut und dunkel wie Holz von der Bitz <lacht> Das vor Mal. <ihm> <lacht> <lacht> das ist ja. Wurde sie sich direkt für und die gefroht. Spiegel, Spiegel so maret, wenn es die schönste Friede gibt. Die fürstet, Madame Königin, die sitzt die schönste Jöschges <lacht> Du warst eine Frau, so Frau so wie ein Beisterz kann sein. Wie Zwergen Zwerge heimkommen sind, oh, oh, wie sie die Schneewittchen noch am um Boden fanden. Sie haben nicht gedreht, wo nur in einem Rimmgesicht, nur in einem Kampf. Sie haben nicht gewascht mit Faser, mit Wein und nicht helfen gemacht. Die nächste wird geholfen. Schneewittchen. Das war tot. Drei D-Schlag haben die armen Zwerge gekrascht. Und dann haben es also Zeit gegeben Schneewittchen zu begrüven. Hat vorne immer so schön ich Wann nicht schlief schlafen. Dafür huseht nicht, die was Herzbrot hat an den dunklen Boden zu lehren. Sie hone ihm ein Sarsch aus Glas gemacht. Mit goldenen Buchstaben huse sein Nom drauf geschrieben an den Kron, weil er hat von Johann Kinnigsdurchstand. E von den Zwergen, als sie mal bei ihm blieben und heute, ich war dort gewacht. So lauert er, Jahr und Jahr, und heute schussend ausgesehen, wie ich war nicht So kommen da sind ein Stairs, ein Kind geflogen, schrie den As, an den Hut des Arsch, mit dem Oh! Oh! Oh, Oh! Leuvenzwerch, zwerch oh, gib mir de Sarge, Mam, Schneewittchen, ich kann nie mehr leuven, nie, hat sie gesehen, dein Zwerch hat oh, ein bisschen Flamme, immer du zu sitzen, also, okay, mein wei, de Prinz, de Sarge voll tollen, und er Pferd zwei Paartluden, du fehlst nie über den Wurzel von Baum und de Sarge, die fällt dann Schneewittchen der fehlst raus, und der giftigste Kappel. Äh, äh, Output Mund raus. <Glacht> Wo sind du bist bei mir, Schneewittchen! Komm, mach mir auf mein Schloss und gif mein Frey! mal los! Du weiss ja aber, dass ich bis so massiven Männern zusammengelieft habe. Und ich hoffe, für den ist die Wäsche, Karre, Strecke, Butze, und bitte, und... Muss ich das doch bei dir? Oh, Mann, nein, du gehst doch lo ein Königin, also mir holen ein Botzerei, ein Botzfrau, Kach oh. mm, okay, da kommt ne Schmadt. So warst Schneewittchen, mein Prinz, ob sein Schloss gegangen. Sie huse sich auch richtig verleift, an die geplant an noch... Die Base Königin goh auf Sie hört ihr schönste Kleider, und Probe ja dann hört ihre Spiegel gefroht. Spiegel, Spiegel, so wenn wenn's die schönste Fredit götz. Dir wüsstet, Madame Königin, dir sit die schönste Jöschgesinn. Aber die Neukinigin hm? als nach tausendmal mehr scheint. Oh, weh, oh, was da los, die Neukönigin! Osser oh, so Schneewittchen? Nein, nein, nein, nee, nee, Schneewittchen, der das tut. Das kann nicht sein. Oh, ich gehe nicht da hin. Doch, doch, ich muss gesehen, wie mehr schein als wir wir sie an den Saal rakommt und Schneewittchen gesehen hat, als sie so steif ging von Angst. Für die Base Königin, wo er, er ein paar Eisen Schlappen auf Feier gesät ging. Die gesagt. Königin hat sie müsste nun an so lang dran tanzen, bis sie tot umgefallen ist. Hallo! hat ein Schneewittchen, als ein Prinz, glücklich und erfüllt lieben Schneewittchen, dein ein Königin, wer das die schönste Jöschke sind. Schneewittchen, dein ein Königin, wer das die schönste Jöschke sind.